Vor kurzem war ich in New York und holte meinen Enkel vom Kindergarten ab. Am schwarzen Brett fiel mir ein großes Blatt auf »A hundred ways to praise your child«. Da ich noch einen Moment warten musste, las ich die Liste durch und ich hörte mir innerlich den Text als Empfänger der Botschaft an. Ich versuchte mir vorzustellen, wie fühlt es sich an, wenn man diese lange Liste des Lobes, der Anerkennung und des Geliebtwerdens hört. Wie geht es einem kleinen Menschen, der im Begriff ist, diese Welt zu entdecken und vor der Herausforderung steht, sie auch meistern zu können? Ich denke, dass viele von Ihnen nur noch ein paar Begriffen das Lesen abgebrochen hätten und das Ganze für übertrieben oder schnulzig beurteilt hätten. Vermutlich eher die Jüngeren unter Ihnen könnten es eher zulassen, so bestärkt zu werden. In meiner Kindheit hatten noch wenig Menschen etwas dabei, wenn jemand sagte, nicht geschimpft ist, halb gelobt. Das war vor einem halben Jahrhundert. Die heutigen jungen Eltern können über so eine Einstellung nur noch den Kopf schütteln. Unser Umgang mit unserem Nachwuchs ist sehr viel respektvoller und liebevoller geworden. Hm. Hat sich unser Umgang in der Partnerbeziehung auch entwickelt? Wenn man eine Liste schriebe 101 Wege, dem Partner zu zeigen, dass man ihn schätzt. Würden das viele auch heute noch für übertrieben und schnulzig abtun? Oder würde man die Liste sich selbst vorlesen und denken, hm, das würde ich gern von meinem Partner hören. In meiner Arbeit mit Paaren fällt mir immer wieder auf, wie wenig Paare sich gegenseitig sagen, was sie aneinander schätzen. Andererseits, was sie sich gegenseitig vorwerfen, wird sehr laut und mit aller Klarheit dem anderen deutlich gemacht. Die Vorwürfe, aber auch die Bewunderung, beides ist wahr. Nur der eine Teil der Wahrheit wird ausgesprochen und der andere Teil für weniger mitteilungswürdig gehalten. Es gibt Dinge, die ärgern, aber es gibt auch Dinge, die man am Partner schätzt. Es geht hier nicht darum, welcher Teil größer ist, sondern über was mehr gesprochen wird. In den Sitzungen mit Paaren erstaunt mich immer wieder, welche Wirkung das einfache Aussprechen von Anerkennung auf das Wohlempfinden des Partners hat. Ja, Und nicht nur auf den Empfänger, sondern auch auf den Sender, wenn er merkt, wie sehr sein Partner die ausgesprochenen positiven Worte schätzt. Um Missverständnisse vorzubeugen, es geht nicht um falsche Komplimente. Es geht weder darum, Honig ums Maul zu schmieren, noch um irgendwelche Standardkomplimente abzuspulen. Es geht nur um Aspekte, die man am Partner trotz allen Ärgers über ihn immer noch wertschätzt. Wird es auch hier in den nächsten Jahren einen Wandel geben? Wird mein Enkel es für selbstverständlich halten, nicht nur seine Kinder zu loben, sondern auch seinen, seiner Partnerin auf 101 Arten deutlich mitzuteilen, was er an ihr schätzt? Ich hoffe natürlich, dass Sie, nachdem Sie das Video angesehen haben, mir mithelfen, dieses Ziel zu verwirklichen, indem Sie die Aufklärung weitertragen.